Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier am Ende des Videos, wir sind beim letzten Döner, Krankenadresse. Da erwartet euch eine Geschichte eines Döners, ich sag's euch, also von mir formuliert. Euch erwartet sehr viel Geiles, anders, es ist anders hier in der Türkei, wirklich. Und das müsst ihr sehen, ganz kranke, endgegner Scheiße hier, und ein Eiran, der mein Leben verändert. Lasst mir den Daumen oben drücken, Leute, Auslandsmission, mehr davon, ganze Welt erkunden. Und jetzt geht's los, viel Spaß im Video. Also Leute, jetzt bin ich wieder der, der, der Holle, der noch nicht weiß, was passiert. Die Ansage habt ihr, denke ich, alles gehört. Wir sind jetzt Kopf fangen, gehen, uh. wir gehen jetzt zum dicksten Döner über. Ich werde auch mein internationales Döner-Ranking, werde ich hier ausbauen, die Vergleiche anstellen zwischen Dönern in Deutschland, zwischen Ferhat und werde schauen, ob die Türken wirklich jetzt einfach mal krasser sind und das alles in den Sand, äh, in den Sand, <lacht> in den Schatten stellen und viel Spaß beim ersten dicksten Döner, den Riesenspieß aus Istanbul. Istanbul, Spaß, Leute. ich habe gestern die heftigste Foto aufgenommen. Voll Probleme mit dem Transfer hier gehabt. Ich weiß nicht, welches Video jetzt erst. Äh, äh, äh, Mann, was ist denn los in meiner Sprache? Ich weiß nicht, welches Video ihr als erstes seht. Aber eins steht fest: Wir machen eine saftige Döner-Tour. Die berühmtesten, die dicksten, die besten Döner hier aus Istanbul. Im anderen Video, was noch kommt, wenn es da ist, verlinke ich. Sonst kommt es noch: Da sind auch Döner drin. Sag ich mal, wo andere YouTuber eine Tour gemacht haben und gesagt haben: Döner-Tour. Waren für mich keine Döner, habe ich in eine Foto reingenommen. Heute gibt es wirklich Döner. Danke, danke. Danke, danke. Danke, delicious. Fleisch einfach anders, ganz dick geschnitten, richtig angekohlt, teilweise aber geil, Glaub mir, geil. Du nimmst es zum Mund, setzt das nur an, du hast es noch gar nicht im Mund. Durch den Geruch, der in deinen Mund kommt und so weiter, hast du so einen leichten Lammtouch, man muss es da mögen. Also ich sag es euch, ich bin maximal jetzt schon gefasht. Gucken wir uns den Döner an. Tomate, diese Gurke, Chili da drin, oh, dieses angerüstete Fleisch, das ist krank. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Das Brot, wenn ich richtig liege, das sieht so aus, als wenn das richtig geil das Fett aufnimmt und das zu einer Symbiose mal wieder wird. Zu einer Vereinigung, der Brot-Fleisch-Vereinigung, EUS. richtig gedacht. Das weicht richtig schön auf, dass es von innen so richtig matschig, weich wird. Jetzt wird das Lamm auch mal intensiver. Man muss Lamm mögen, sonst geht nicht hier hin. Ich hab hier halt noch die Tomate, richtig schön aufgeweicht. Vielleicht wird das Brot noch weicher von innen. Also zu dem Döner, Leute, es ist ein Weltklasse-Döner. Weltklasse. Röstung, dieses Brot, bam, das Gemüse drin, dieses Aufweichen, oh, scheiße, ich muss nochmal mal was überlegen. Für mich war einfach die Intensität vom Lamm ein klein wenig zu doll an ein paar Stellen, aber da ist einfach nur Geschmack, Leute. Der eine mag das Dollar, der eine weniger doll und für mich gibt es deshalb 9,1 Punkte. <lacht> genau, und jetzt geht's zum nächsten Döner, ich bin sehr gespannt, Wir gucken jetzt auch mal ein bisschen random. Vielleicht finden wir irgendeinen Döner noch so einen Rohdiamant oder irgendwas, was es noch gar nicht auf der Karte gibt in YouTube-Deutschland. Aber es gibt noch einen Big Player, den werden wir auf jeden Fall auch noch testen in diesem Video. Da ist auch ein kranker Spieß, man. Ich sehe es direkt, Mann. Ich hau mir den einfach mal rein, glaube ich. Guck mal hier, Leute. Very beautiful. Nee, very beautiful. Da seht ihr auch noch, wie frisch das ist. Da läuft der da runter. Guckt euch das doch einfach an. Das ist ganz frisch, nicht gefroren, gar nichts. Hier ist der Dünner, Lamm wieder in der Luft. Gefällt mir, wo gemerkt, gefällt mir. Ganz anderes Brot, ganz anderes Feeling, weich, schönes Salz, kommt an einen Mund, schön präsent, aber jetzt nicht so durchdringend, perfekt. Schön die Chili. Das ist hier für mich der Döner eben. Diese Röstung vom Fleisch war alles. Dieses Brot, diese, dieses Matschige, der hat alles. Der hätte einen riesen Fehler haben können, der Döner. Dieser verbrannte Geschmack, daran. der war so durchdringend, so geil. Der hat alles gut gemacht. Ich bin eine Freundin, die euch betrügt, aber sie schenkt euch 10 Millionen. Wir bleibt trotzdem zusammen. <lacht> Nein, das war ein scheiß Egal. Der ist viel sanfter, lebt auch mehr durch das Gemüse, noch knackiges Gemüse drauf Zwiebel. Da wird mir das dann zu intensiv. Tragbar noch, aber wenn es perfekt sein soll, wäre es weniger. Also für mich zur Bewertung 8 von 10 Punkten für mich. Ich habe ja eine Foto auch gemacht mit auch geilen Spießen. Da war das Lamm überall lustigerweise nicht so präsent. Hier ist mir das Lamm ein bisschen zu, ein bisschen zu doll. Bei dem hier war es noch doller. Deshalb 8 von 10 Punkten. Trotzdem Top-Döner. Top. Aber Lamm ist zu stark. Das Taxi kommt jetzt und dann geht es zum nächsten Döner. Mal gucken, was noch kommt. So, meine eine Anmerkung zwischendrin. Man muss ja einfach sagen, die Kulturen sind anders. Die sind das hier mit dem Lamm sehr gewohnt. Wenn man jetzt zum Beispiel den Pferd anguckt, der hat auch Lamm drin. Aber der weiß es so, dem europäischen Gaumen anzupassen. Ich fand es mega lecker. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist nur eine Begründung dafür, dass die nicht noch höher ranken. Aber allgemein sind die Döner im Vergleich zu Deutschland, außer jetzt bei mir Top 5 oder so. Aber guck mal, ich habe zwei Döner getestet. Klar, stärker als in Deutschland bisher. Also, Deutschland ist einfach überwiegend nur Müll. So, wir sind auf der Pferde, Leute. Wir sind gleich am Start. Das ich krass finde, selbst der kleine Döner hier, sieht man, sieht ihr die rote Farbe von innen, nichts Gefrorene. Man müsste hier so viel probieren, da der nächste Spieß, genau das gleiche. Man müsste hier wochenlang, monatelang, jahrelang snacken, wir können überall einen Rohdiamant schummern, der einfach den Spieß hat, wisst ihr? Scheiße. Da ist er Leute, wenn ihr ein Video guckt von den besten Dönern in Istanbul, ist an jedem drin. Riesenschlange, also die dickste Schlange von allen bisher, die wir getestet haben, da ist er. Die Legende von sein Usta. So, jetzt stellen wir uns an, wisst ihr, dass es mich richtig in der Seele schmerzt, vor die ganzen Döner zu nicht testen zu können, weil ich ja auch nicht Zeit habe. Oder doch, ich will ja den Mist aber es wird schon einen Moment dauern. Und das ist heftig, das schmerzt. Das bereitet mir ins Struggle gerade. Jetzt stellen, stellen wir uns an und snacken den Döner hier. Also unbedingt Leute, knallt es in die Kommentare. Ich werde zeitnah hier wieder sein, 100 pro. Wenn ihr eine Tour sehen wollt, einfach random durchballern, wie eine Armee. Und alles mitnehmen an vielversprechenden Dönern, was geht. Ich habe da eben schon innerhalb von 10 Minuten drei Stück gesehen. Natürlich kann ich 100 Döner essen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Generell lasst den Daumen umknallen, Leute, für diese Auslandsmission. Viel Aufwand, viel Zeit, die da flöten geht. Ja, aber ich mache das gerne. Es bringt einfach maximal Spaß. Und lasst mich wissen, wenn es euch gefällt. Tastes good? Amazing. Oh, okay. It's, it's the best. The best? Okay. okay. You are here from Istanbul? No, but my sisters are in here. Ah, okay. okay. Then have fun here. You too. Alran and the pita. And tomato onion. Tomate und onion. Onion, yes, please. Thank you. Also so sieht das Ganze aus, Leute. Soul für den Sound. Es geht nicht anders. Unstack wäre geil. Aber da wird man das Feeling auch hier nicht mitkriegen. Übrigens. Übrigens. Eira so. noch dazu. Gut. Das ist gut, Leute. Ganz butterig also das Brot. Alleine schon das, Weltklasse. Kann ich ob wir noch mit Butter einschmieren. Ich glaube, das ist die Krönung heute, Leute. Wenn du diesen ersten Biss nimmst, diese Lieblichkeit durch, durch dieses Brot und die Zwiebel, das ist so ein Fairheart-Feeling. Die normale Zwiebel wird auf einmal zum Meisterwerk in Kombination mit den anderen Zutaten. Ja, vielleicht wird ein bisschen. Ich geh doch mal einmal raus, vielleicht ist es doch zu laut hier. Wahrscheinlich ist es noch beschissener hier. Für mich ist es das, das stärkste Ding hier. Kompromiss ist die 1 für mich hier. Lamm genau wie es mag, da aber ganz dezent. Perfekt im Hintergrund agieren. Krasse Rüstung, unglaubliche himmlische Rüstung. Das ist für eine Geschichte. Du kannst eine Geschichte schreiben mit diesem Ding. Die können hier jetzt über fünf Seiten schreiben. So lange will keiner dran bleiben. Deshalb in kurz. Du weißt rein, dich überkommt dieses Liebliche durch die Butter. Dann hast du die Zwiebel gemischt mit dem Fleisch, mit allem zusammen, was die alleine schon die Zwiebel und das Gemüse, das ja nur äh, Tomate und, und Zwiebel drin, so ein Erlebnis macht. Wirklich, was die Zwiebel einfach so nicht hat. Tomate gibt ein bisschen Saftigkeit. Kranke Röstung durchs Fleisch. Meisterberg. Ein Geschmack, den ich nicht deuten konnte, ist auch immer schön. Was Geheimnisvolles. Trick von mir 9,3. Krankes Ding, Leute. Krank. Das ist er. Ich habe noch nie einen Eiran bei so viel Durst, den ich gerade habe, weil ich so viel getrunken, wenig getrunken habe, getrunken. Der ist so erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Eiran so erfrischend sein kann. Also wenn man so einen Ayran fruchtig sagen könnte, ohne dass da Frucht drin ist. Und trotzdem joghurtig. Beste Ayran meines Lebens. Retalk. Ja Mann, Leute, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wirklich, knallt den Daumen oben rein. Es soll immer mehr ins Ausland gehen. Nicht nur hier, auch unbekannte Orte, unbekannte Places. Ich muss erstmal so eine Hotspots abklappern. Ich will für euch die Welt erkunden. Und dafür brauche ich euren Daumen oben. Das Kommentar und das Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.